Hey Leute, bevor dieses Video losgeht, wollte ich noch sagen, dass dies nicht nur eine weitere Crappy Pasta ist. Nein, warte, was ich sagen wollte: Falls ich in diesem Video aussehe wie ein cringiger 5 dann tut's mir leid. Aber ihr wollt das so. Aber ich Community. Ach ja, und ab der nächsten Folge wo ich bei der woanders wundert euch nicht, Leute. Poké-Freunde und Gruseln hinten. Heute spielen wir mal ein sehr, sehr, sehr ungruseliges, gruseliges Spiel. Wir spielen heute FNAF Five Nights at Freddy's. Wir spielen das. Ja, ja. Ich bin ja ganz im Dunkeln. Das ist jetzt gerade 22 Uhr 9. <lacht> und äh, ich habe Facecam wieder dabei, weil ich dachte mir so, hey, ich spiele FNAF, weil ich das unbedingt mal displayen wollte irgendwann mal. Und äh, dann mit Facecam natürlich, mein Horror-Game ohne Facecam ist ein wenig blöd. Also zumindest die meisten ist halt wenig blöd mit ohne Horror, ohne halt Facecam. Und ja, dann wir ja Ich bin ein Fan von der Serie, egal ob es cringy ist oder nicht. Die Fanbase ist richtig cringy, okay, das gebe ich zu. Aber nicht komplett alles, ja, es gibt auch coole Sachen mit Fanbase, wie auch immer. Ich kann mich nicht ganz ganz hier in der Facecam sehen. Wenn ich hier noch da gucke, dann sehe ich hier OBS hier. hier sehe ich OBS da. Ja. Und hier sehe ich meinen Bildschirm. Und hier ist mein wunderschönes Mikrofon. Hallo Leute. Das hat man ja jetzt nicht in der Facecam, tut mir leid. Dieses Spiel äh, ist 2014 von einem Typen namens Scott äh, Ja, Scott Coven erstellt äh, worden. Und ähm, das ist ein Horrorspiel, in dem es darum geht, dass wir in einem äh, in einem Chuck-E-Cheese-Restaurant, ab Klatsch, äh, arbeiten als Nachtwächter. Und... Äh, es passieren da sehr komische Dinge, die werden wir uns Fall noch angucken. Aber jetzt, ohne lange Eisenbrei nochmal weiter rumzulabern, würde ich sagen, fangen wir an! Freddy Fazbear's Pizza, Family Pizzeria, Looking for Security Guard to work, Night Shift, 12am to 6am. Ja, wir arbeiten dort, äh, Freddy Fazbear's Pizzeria. Super, oder? Da fangen wir an mit unserem ersten Arbeitstag. Oh, Junge! Ich weiß noch nicht, wie ich es so mit der Face gemacht werde. Okay. Das ist unser Office. Wir sind nämlich der Nachtwächter, wie gesagt. Und hier arbeiten wir. Wir können hier Lichter checken und die Türen auf und zu machen. Was auch auf der anderen Seite. Ja. Das Spiel läuft nicht so gut, weil das halt ein etwas älteres Spiel ist. So, nehmen wir mal an. Hi! Das ist unsere Kamera. Ich will mal in Seite sein, weil ich will hören, was er sagt. Okay, hier lassen die drei. Aha. sind die drei Hauptcharaktere. Ah, oh, es ist ja alles super. Hier gibt es auch Secret, wenn man hier einfach drauf drückt. Nase kind of you know? Ja komm mach einfach, lies vor. Willkommen. A magical place for kids and grown-ups ich bei eben aus wegen. Also mich nicht, nicht nerven. Or missing person report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 So, just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they are right in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up, they get turned off for morgens. Uh, Rieser, Rieser. too long. walk richtig during day but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now concerning your safety, the only real risk to you night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume. on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's they'll, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Um, now, that wouldn't be so oh. bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wired and animatronic devices. Especially around the facial ja, da ich nicht so. rein. one would, see the of day again would they when you sign up. But hey, first day I'll chat with you tomorrow. Okay. Uh, check those cameras and nur wenn es nötig ist, okay. Zwei Morgensschuhe. Bye. So, ich erkläre kurz das Spiel. Das ist unsere Kamera. Hier haben wir überall Kameras aufgestellt. Hier ist direkt hinter der Tür. Hier ist das direkt hinter der Tür. Hier ist die Halle. Hier ist die andere Halle. Habt ihr das auch gehört? Oh no. Hier ist es. Die Kabine. Hier ist die Küche, aber da können wir nicht reingucken. Die Toiletten, aha. Hier ist nichts. Sorry. Oh ja. Das funktioniert nicht mehr. Oh shit boys. Natürlich tue ich nur so. Oder? Ich kenne das natürlich durch das Spiel. Aber da habe ich schon ewig lange nicht mehr gespielt. Ihr seht, hier ist jemand weg. Es ist dieser Typ hier. Er hat sich hinbewegt. Soll ich jetzt Angst haben? Aber ja, ist er noch nicht. Das ist bei man official ein real, real äh, Let's Play. Ich habe vor, weiß nicht wann, ein, zwei Jahren oder so, oder länger her. Warte, wo ist denn? Äh, ja gut, so kann man das auch nicht auch regeln. Oh, Was? Ich habe kurz rausgeklickt. Da ist er. Das ist by the way, Bonnie, so heißt er offiziell. Das ist Chica und das ist Freddy Fazbear. Das ist der Hauptcharakter. Ja, aber wie gesagt, das ist offiziell ein Remaster Reloaded, was auch immer. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren, ich glaube es war 2016 17, habe ich mal mit einer Kamera aufgenommen, äh, f*naf gespielt. Das war sehr peinlich. Äh, natürlich gibt es das natürlich nie mehr. Das ist glaube ich klar, warum. Oh, ich habe mich gerade vorher schon, ich dachte schon, das war's jetzt schon, aber nee, zum Glück nicht. So, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese erste Folge gestalten soll. Weil eine erste Folge passiert eigentlich meistens gar nicht in diesem Spiel. Also diese erste Folge gar nichts, finde ich. Ist das, das ist Chica. Chicas band wäre das einzige weibliche Wesen hier. Bonnie ist wieder in dem Raum und Chicas. Ja, da wissen auch die Charaktere Namen. Aber mehr werde ich noch nicht sozusagen, wir werden noch mehr dazu erfahren. Aber das will ich erstmal den Telefontypen äh, erzählen lassen. Was wir das noch so haben. Warte, wo ist sie hin? Ah, oh nein, Da. Man sieht sie. Let's eat. Aber bitte nicht mich. Oh, jetzt schon hier den Mund auf. Was willst du denn da essen? Ich will nichts essen. Nein, nein, nein. Ich bin, by the way, ein sehr schreckhafter. Äh, sehr schreckhafte Person. Das kann es auch sein, dass ich bei mich bei so einem Spiel Schrecke. Okay, hier ist niemand da drin. Also hier ist jemand drin, meine ich. Bonnie, Bonnie ist hier hinten. Irgendwo hier hinten. In der Halle. Gott, oh nein. Das ist 4 Uhr morgens. Wir müssen um 6 Uhr morgens überleben. Jeden Tag. Wir haben noch genug Energie. Neben dem Spiel ist nämlich das Hauptproblem äh, die Batterie. Die geht nämlich sehr schnell aus. Ah, äh, Ja die bewegen sich eigentlich nur immer, wenn wir nicht drauf gucken. Hilfe. Wo seid ihr? Neben mir niemand. Hä? Bonnie hat sich hier ein ähm, Kletterschrank oder was anderes ist. Äh, nee, Kleiderschrank, Kletterschrank. Was habe ich? Das ist hier die Kammer. Abstellkammer. Genau. Also, sie sich versteckt. Okay. Bisher noch nicht allzu viel los. Ist ja die erste Nacht. Die erste Nacht und die zweite Nacht sind nämlich nicht wirklich anstrengend, nicht wirklich irgendwas herausforderndes. Deshalb wird die erste, diese Folge, wo wir die ersten beiden Nächte machen, nicht schwer, nicht schlimm. Vielleicht kriegen wir einen Jumpscare fürs Intro. Mal gucken. Oh gosh, oh gosh, die Kamera ist ausgefallen. Warum? Warum? Was ist los? Ich weiß nie, wie man so einen fnaf Player anfangen soll. Ehrlich nicht. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut hinbekommen. Einigermaßen gut erklärt. Da machen wir beide den anderen Charakter. Wie der heißt oder was er macht, das sage ich euch noch nicht. Das wird nämlich dann der Telefontyp erklären. So Freddy wird sich die erste die ich nicht be bewegen. Freddy, ist, by the way, oder Freddy, der ist der härteste Charakter von allen, finde ich. Ja. So, am 5 fünf Uhr morgens. Kommt schon. Da schauen wir. Ich mach jetzt alles zu, kein Bock mehr. Ich hab Angst, bei <lacht> So viel Power. Na, wo hier? Denen passiert nichts. Da kann ich ja auch machen. Aber nicht, dass der Typ da mehr reinkommt. Das will ich nicht. bin ich nicht so toll. Ja, komm, mach mal auf. ist chillig. Easy. Ich kann einfach rausgehen aus dem Screen hier. selbst bin ich blöd. Beide the way, nehme ich das ganz komisch auf. Und zwar... Könnte ich jetzt auch anders einstellen mit OBS, bestimmt irgendwie, aber ich habe keinen Bock drauf. Also ich weiß etwa wie, aber ich habe keinen Bock drauf. Deshalb nehme ich das jetzt so auf, dass so ein Drittel des OBS-Screens... Mhm. ...der ist direkt daneben an. Oh. Okay, ja, gut, wir haben es geschafft. Der war direkt vor der Tür, wollte gerade so anklopfen, aber... Ja, bin natürlich nicht reingelassen und das, das war die erste Nacht, hey! 12 Uhr morgens, zweite Nacht geil Ihr denkt euch wahrscheinlich ja es ist fünf Nächte ist auch mega easy ist doch ganz kurz das Spiel nicht unbedingt es wird schwerer nach der zweiten Nacht wird es um einiges schwerer nach der dritten Nacht da hört schon auf so jetzt kriegen wir wieder einen weiteren Anruf ich werde jetzt noch diese Nacht also die letzte Nacht habe ich ja mich hier mit den Kameras umgeguckt und ja die ich glaube nach, ab der vierten Nacht werde ich ja nicht mehr um die Kameras angucken weil sich ja nicht mal ich Direktor! das direkt da. Yay, ich hab's tatsächlich geschafft. power right uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights uh, there are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors so if, if you can't find something or someone on your cameras uh, be sure to check the door light uh, you might only have a few seconds to react uh, not that you would be in any danger of course <laughs> no honestly uh, you na, gar nicht. Pirate Cove hier. Ich hoffe auch und ja, bis bald. Ähm ja, das ist dann der neue Charakter, das ist Foxy. Da soll ich immer wieder drauf checken, weil wenn nicht, dann haut er einfach so ab. Und dann macht er einen auf Gotta go fast sonic Lichtgeschwindigkeit. Und dann bin ich kaputt, ja? Immer wieder drauf gucken. Das kanns böse enden. Da ist Chica steht da in der Hall. Back in the hall und Bonnie, da macht er so Putty irgendwo so. Ja. Ähm, das waren doch eigentlich alle Charaktere. Es gibt aber ja so ein Easter Egg, außer das hier. Und zwar, wenn man die Spiele, die 1 bis 3, es gibt viele, viele Spiele von FNAF, wenn man von 1 bis 3, die ersten drei Teile, in Halloween, am Halloween-Tag spielt, oder halt zumindest in einem Kalender auf dem PC steht, das ist Halloween, dann steht ja einfach ein äh, Kürbis rum. Vielleicht kann ich ja mal ein Bild einblenden oder so. was wollte ich nur mal kurz erwähnen damit ich auch mal alles erwähnt habe in der ersten Folge. Und damit habe ich die erste Folge mit Informationen, mit was weiß ich, alles einpacken kann. Und dann wird es in der zweiten Folge richtig losgehen mit Jumpscares. Also, wenn wir diese Folge keine Jumpscares bekommen, dann auf jeden Fall die nächste. Und ich weiß, es ist cringy und vielleicht denken sich Leute, Alter, was machst du jetzt? Es ist 2019, warum machst du so einen kacke Hilfe? Lass mich machen, was ich will, okay? Ich will das Spiel jetzt playen. Lass mich jetzt, jetzt Ich will mal Spaß haben, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Hier ist aber niemand. Ah, sie ist wieder zurück in der Küche. Ah. So, der der, der, der ganz dumm dumm dum, dumm dumm dumm Das ist bei der hier Foxy, der das macht. Hi! Freddy. Okay, jetzt gehen wir mal so Das Schlucks und das Angstfarben tun. Na, es sich wieder um. Okay. Es gibt auch sah auch noch irgendwie ein Isaac mit dem Poster, aber ich glaube, das zeige ich euch in den letzten Folgen des Space. Denn das Display wird nicht lange dauern, wenn es. Gut, der Name sagt, das ist nur fünf Nächte. Ähm. Da also sage ich es einfach nichts, aber danach gibt es auch extra Content, kann ich mal so sagen. Es gibt noch mehr als so die fünf Nächte. Ja, es äh, war schon ein krasser Spoiler gerade, aber. Hätte man sich ja denken können, irgendwie, glaube ich. Das ist dann also viel zu kurz. Aber ja, ich denke mal, ich schätze mal, wir kriegen so ungefähr sieben Folgen hier mit diesem Let's Play. Ungefähr, schätze ich mal. Was denn? Aber es passiert mir gerade nichts. 3 Uhr morgens schon. Hier ist überall niemand. Oh, hi, Foxy. Na, wie geht's dir? Bitte, bitte geh da nicht raus, okay? Weil sonst, muss ich, weil sonst jagt er mich man muss ich ja alles zumachen habe ich am morgen zu. fnaf 1 bei der way der einzige teil von fnaf den ich am meisten gespielt habe obwohl ich glaube ich habe sogar ultimate custom am meisten gespielt mittlerweile wie auch immer jetzt will ich auf jeden fall das ja am meisten gespielt haben ja das direkt hinter der tür Okay, äh. Oh nein! Oh! <lacht> nein, hau ab! Du blöder Hase! Hau ab! Niemand mag dich! Jetzt me! Whoa, da kommt Foxy angerannt! Das meine ich! Das macht Foxy! Jetzt kauft er da an, jetzt ist er weg! Natürlich er aber direkt wieder zurück! Alles weg! Jeder weg! Deshalb immer wieder hier drauf gucken, immer wieder drauf gucken, das ist ganz wichtig, das weiß ich. Aber das ist schon ab Nacht zwei, sowas macht, das wusste ich nicht. Das ist gruselig, bro. aber ab, ab jeden Fall ab, ab, spätestens ab der vierten, ab der vierten Nacht, wenn ich nicht mal in die Kameras so oft gucken, also nicht mehr so viel rumgucken hier so. So, schick es direkt in den, hinter der Tür. Da, ja, da ist sie, direkt hinter der Tür. Ich weiß ich gerade nicht, aber Foxy ist gerade wieder am schlafen, finde ich gut. Bite of Ace. Bitte! Na. By the way, wenn man es nicht schafft, rechtzeitig die Tür unterzumachen, dann geht der Knopf nicht mehr. Sagen wir es so, der Knopf geht dann nicht mehr. <lacht> so kann man es auch sagen. Bonnie, Bonbon, Bonbin, Binbon, bon. da bist du. Bist habe ich nicht mehr deine, Deine Visage, okay? Dieses Spiel bitte nur gucken, wenn ihr keine Angsthase seid, oder jünger als 10 seid. Wenn man jünger als 10 ist, sollte man das Spiel nicht gucken, denke ich mal. Ist nicht so gut, haben wir vielleicht Angst. Ich kann das Spiel auch noch nicht beziehen, also darf ich es sagen, ja, lasst mich. Aber wenn man jünger als 10 ist, sollte man das Spiel nicht gucken. Könnte gruselig werden, könnte, ja. Ich sollte meine... Oh nein, oh nein, seht ihr das? Chica will die, will, will, will die Kamera da ausschalten. Das kann, das kann sie glaube ich da machen, glaube ich, oder? Ich kann mich da irgendwie daran erinnern, dass wenn die das schafft, dann beißt sie einfach das Kabel ab. Schon wieder. Was ist das? Hey, it's me Mario, it's a me. Nein, Junge. Mario, was machst du hier? Hau ab. 20 Prozent, 5 Uhr morgens, eine Stunde brauchen wir noch. Also überleben. Das schauen wir. ist schon 20 Minuten die Folge. Ja, wahrscheinlich noch nicht ganz 20 Minuten. Ich werde wahrscheinlich, bin ich am Anfang rauscutten, weil ich habe dann ein wenig Blödsinn erzählt. Merke ich gerade. Jetzt habe ich ja wirklich Angst. Ich hab keinen Bock mehr. Lass mich in Ruhe. Ich will ja nicht. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht. Lass mich in Ruhe, okay? Komm, lasst das mit, mit der ersten Folge. Dann habt ihr zumindest einen Vorgeschmack für die, die das Spiel nicht kennen. Für die, die das Spiel kennen, warum guckt ihr das? Schwartet auf die zweite Folge. Nein, das ist natürlich cool. Uh, ja, ähm, das war für die erste Folge von Five Nights at Freddy's. Was doch jetzt, oder? Oh, Foxy ist wieder aufgewacht, leider. Wo ist Bonnie? Bonnie! Wo ist Bonnie? Ach, da! Ah, okay. okay, jetzt mach ich doch mal hier zu. Äh, auf, meine ich. Ich hab hier nur so noch 2%, 1% und ich mach nichts mehr. Nein, halt so! Nicht mal machen. nichts machen! Da kommt jemand, da kommt jemand! Oh nein, 0%! Hä? <lacht> dann sehen wir nicht, was, äh, was passiert, wenn, man, wenn der Strom ausgeht. Da passiert nämlich was Besonderes. Aber egal, wir haben es geschafft. Yay! Und wie es weitergeht bei Five Nights at Freddy's, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich voll positiv äh, freuen. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Ich hoffe, wir können irgendwas mit der Folge anfangen. Ich werde es auf jeden Fall gleich die nächste Folge aufnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt halt Five Nights at Freddy's Ja! Yeah.